Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Geekreaks Podcasts. Heute ist dabei der Alex. Wer sonst? Uh -huh. Und der Lukas freut sich heute besonders über die Zahlungsmethoden von FedEx. Und Alex und ich reden heute über Ende zu Ende verschlüsselte hm. Messenger auch noch im Podcast. Damit haben wir mal Themen gelistet wow, vor dem Intro. Was, was, was, was? Das ist uh -huh. nicht normal. Ja, nee, ist auch nicht normal. Und das Intro, das kommt auch direkt jetzt. Wahnsinn, das gibt es doch nicht. Wow, das hat Alex sogar gehört. Ja, wow, ey, ey Mann, Lukas. Wow, Audio-Routine. Du verwöhnst so. die Leute, das geht doch nicht. Ja, genau, sie kriegen sogar ein Intro. <lacht> für alle, die das jetzt interessiert, warum wir davon so fasziniert sind, wir testen gerade ein bisschen einen neuen Workflow für die Aufnahme hier. Das schadet nämlich nie, habe ich gehört. Moment. Nee, neue Workflows testen ist immer gut, besonders wenn die anderen sich schon mal so verzögert hatten, die Podcasts, weil ich so ein begeisterter Anwender von Adobe Audition war. Du bist allgemein begeistert von Adobe. Das stimmt, aber... Ähm, aber es ist ein ganz anderes nur, wenn Thema. Es sich wieder wie eine Karen benimmt. Tut es doch meistens. Genau, worüber wollen wir jetzt zuerst reden? Soll ich mich zuerst freuen, was das Ganze hier ist? Ich weiß... Auch noch nicht, wie sehr es unsere Zuschauer interessiert, aber die mögen es ja eigentlich, habe ich ja schon gesagt, die mögen es immer, wenn man Firmen zerreißt. Normalerweise. Und wenn es eine Kaufberatung Ja, gibt. solche Sachen mögen sie eigentlich immer ganz gern. Genau. Leute, FedEx, wenn ihr es könnt, vermeidet es. Findet Alex ja mittlerweile auch. Äh, ja, ich habe äh, damit mit FedEx sehr viel Spaß und Freude gehabt, aber Lukas, erzähl doch erstmal du. Genau, ich fange erstmal an. Und zwar. Habe ich nämlich erstmal ja schon für die Community was bestellt gehabt teilweise, was ich ja angesetzt hatte zu machen. Und zwar Platinen beim Chinesen, die natürlich mit speziellen Verfahren gefertigt und kontrolliert und lackiert und nochmal beschichtet und werden müssen, und mit ordentlichen Goldfingers ausgestattet, damit sie auch in PCI-Express-Slots reinpassen. Also, die du halt nicht mehr so super billig für 5 Euro vom china irgendwo kriegst. Mhm. Das heißt also, ich habe jetzt insgesamt, wie viel war das nochmal hier? 31 Dollar für Platinen ausgegeben gehabt. Dazu dann nochmal 10 Dollar Shipping per FedEx, weil das war günstig. Und ich habe auch gesagt, hier Prepay Taxes da hier schon für Import und so. Mhm. Also, was erwartet man dann eigentlich? Dass das funktioniert. Dass das Paket ankommt und damit alles verzollt und abgerechnet und ohne Probleme drin ist. Ja was passiert dann aber aus irgendwelchen Gründen FedEx schickt dann nochmal eine Rechnung nach von wegen ja hallo wir haben übrigens dein Paket verzollt gehabt mm -hmm. sich die äh, prepaid Zoll hier den habe ich übrigens von den chinesen wieder zurückgekriegt per PayPal was, weil ja? das irgendwie da ja das ist das ist das ja. ist gut das ist healthy. das ist wenigstens ja wenigstens etwas aber ich meine die chinesen setzen immer auf kundenzufriedenheit witzigerweise mm -hmm. aber ähm, Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, bei denen du nicht mal anrufen könntest, ohne 60 Cent oder so was nochmal zu bezahlen. Das, ähm, ja, sowas habe ich gehört, dass das existiert. Genau, genau. 0180er Hotline, wer lebt sie nicht? Hm. <lacht> Jedenfalls ich, von FedEx gekriegt. Rechnung, einmal nochmal hier über Zoll. Und zwar sind da einmal drauf 5,93 Euro, Einfuhrumsatzsteuer. Okay. Dazu. 12,50 Euro Vorlageprovision und darauf kommen dann nochmal 2,38 Euro Mehrwertsteuer. Oder Umsatzsteuer ist sie ja genannt in dem Fall. So, und rate mal, wann die Rechnung hier datiert ist. Okay, datiert ist sie auf den 27.01.2021. Hm. Und Alex weiß ganz genau, wann ich sie gekriegt habe, weil ich habe ihm nämlich dann eine ultrafreudige Nachricht ge geschickt schon. Von wegen, oh, geil! Das wird ja noch mal teurer, was ich da gekauft habe. Mm. Aber sie ist angekommen. Oh, lala, da fährt aber jemand seine Nähmaschine, Gassi. Sie ist angekommen am 17.02.2021. Und was die Leute jetzt bestimmt brennend interessieren wird. Wir haben hier dann schon direkt den nächsten Brief fertig gemacht gekriegt, offenbar von denen. Weil... Am 15.02. haben sie schon eine Zahlungserinnerung rausgeschickt, bevor die Rechnung überhaupt angekommen ist. Ist das nicht ein Ding? Mhm. An sich mal davon abgesehen, dass die ja erst jetzt 6.3. angekommen ist, also okay, gestern, wir nehmen gerade am 7.3. auf, aber ist das nicht eigentlich irgendwie marktüblich, dass man Rechnungen erst zustellt, bevor man sagt, die ist fällig? Normalerweise schon. Und natürlich kann es natürlich immer Probleme geben mit der Zustellung. das wissen wir ja alle, ne? Klar. Ja gut, ich meine FedEx hier, das ist hier per irgendwie PostNL äh, verschickt worden. Ist sogar, steht witzigerweise Priority und Prioritaire drauf, also irgendwas Französisch. Jep. Ist oben hier rechts in der Ecke da noch daneben. Kann ich dir gerne auch mal als Foto schicken. Aber Kannst du machen. das ist so, das ist so wirklich so von wegen, ja hier, Priorität. Drei Wochen Versandzeit, hallo, kein Wunder, dass äh, das Päckchen, was per FedEx International Priority gekommen ist, äh, so eine riesen Versandzeit hatte, bis er dann fertig Zollt und da Kein Wunder, ja Aber das ist halt so, das ist halt wirklich ein Hohn, dass die dann halt wirklich da auch noch reinschreiben, so von wegen, am 15., also zwei Tage bevor die Rechnung da ist Blablabla, bitte sofort bearbeiten, bitte innerhalb der nächsten zehn Kalendertage, also sie ist vom 15.02. datiert, das heißt, wenn die wahrscheinlich genauso rechnen, wie die Rechnung fällig ist, kriege ich wahrscheinlich schon die Mahnung noch, bevor ich die Rechnung überhaupt irgendwie vollständig geklärt hatte mit denen. Aber den E-Mail-Support, da gehen wir gleich drauf ein. Gehört, Das gibt's ja. Ja, aber jedenfalls steht hier halt drauf, so von wie Rechnungsdatum, 27.01. Rechnungsfälligkeit vor 19 Tagen. Hm. Guck mal, ist also schon steht schon drin. Blablabla bla, bla, ist überfällig, bla, bla, bla. bezahlen Sie in den nächsten zehn Kalendertage, um Maßnahmen zu vermeiden. Also, ich habe ja erstmal, als ich die Rechnung gekriegt hatte, noch eine Mail geschrieben gehabt, um das Ganze zu klären, von wegen, äh, wie war denn das jetzt eigentlich mit dem Prepaid-Ding da von wegen, hier hatte ich aber den Chinesen schon alles bezahlt und so weiter, bla bla bla. Mhm. Und an sich, ich mache ja immer den ganzen Kram dann, wenn ich sowas verschicke, von wegen einmal Delivery Notification und Return Receipt, also Lesebestätigung. Ja. Was habe ich gekriegt? Ich habe eine Delivery Notification gekriegt. Ich habe eine Lesebestätigung gekriegt. Und rat mal, was ich nicht gekriegt habe. Was hast du nicht bekommen? Also außer der automatischen Antwort, dass ein Ticket aufgemacht wurde, habe ich nichts gekriegt als Antwort. Hey, das ist Und dann ein paar Tage kam eine Notification. Ja, übrigens, das Ticket äh, ist jetzt fertig bearbeitet und wurde geschlossen. Echt jetzt? Ja. Hm. Geil, oder? Das ist jetzt nicht ganz so gut. Also, jetzt Anfang März habe ich mir gedacht: Okay, ich muss sowieso Serverrechnungen überweisen und so weiter. Okay, bezahlst du den kompletten Bucher hier halt? Hm. Und habe halt dann die 20 Euro da überwiesen gehabt dann. 20 Euro noch was. Und habe halt nicht mit den Chinesen auseinandergesetzt gehabt. Und die hatten gesagt, ja, klar, kein Thema haben wir hier ja auch schon. Ist sowieso zurückgekommen von denen hier, weil... Hier hast du zurück. Ach. So, das ist dann, wundert mich irgendwie schon so ein bisschen. Ach, das ist... Das ist schon... Ja. Und dann habe ich jetzt nochmal einfach dann eine Mail aufgesetzt gehabt, als die Zahlungserinnerung am 6. eingetroffen ist. Zur Erinnerung, ich habe dann Anfang März, ich glaube 1. oder zweiter war es, die Überweisung angestoßen. Ja, 2. war es, habe ich mhm. sowieso die Rechnung für meine Server gekriegt gehabt, die muss ich überweisen. Also direkt alles in einem Rutsch, anstatt das jetzt hier mehrfach zu äh, fangen mit Buchhaltung, ist das immer einfacher. Mhm. Für zumindest ich. Mhm. Hast du auch recht, aber ist sauber. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt mal so eine Nachricht geschickt gehabt so von wegen hier so bla bla bla. Ich den mal halt mal jetzt komplett klar mache. Ich will eure Zusatzpauschalen nicht. Wenn ihr was verzollen müsst, bringt das Paket zum Zoll, weil das was ihr nämlich da drauf schlagt, dafür kann ich nämlich Super Plus Bleifrei vergoldet und Oldtimer Additive hinzufügen und mir erst noch einen Oldtimer leasen, damit ich dorthin fahren kann. Ach. Index. Ja. So, was habe ich dann gekriegt? Äh, machen wir ein, mal die Antwortspiel. Erstmal, bla bla bla, Ticket wurde bekommen. Ticket wurde geöffnet, Mail wurde gelesen und ich habe tatsächlich eine Antwort gekriegt. Echt? Ja. Was In dieser Antwort. Blabla bla bla, betrifft Unterlagen. Äh, äh, sehr geehrte Damen und Herren, im Anhang senden wir Ihnen Kopien der von Ihnen angefragten Dokumente. Alternativ können Sie schon heute den Service von FedEx billigen online nutzen, durch die Registrierung, bla bla bla, online einsehen, belieben, runterladen, austrocknen und so weiter, macht doch unser Online-Scheiß. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen rund um FedEx-Rechnung, beraten zur Seite, bla bla bla und dann halt die schöne 080er Nummer zum Anrufen. Mm, so. Ich habe ja den Text gerade verlesen, den ich losgeschickt habe. Also, wo habe ich denn eine Kopie von meiner Rechnung per Mail angefragt? Das weiß ich nicht. Das muss das muss gut sein. Jedenfalls habe ich eine Kopie der Rechnung per Mail gekriegt. Einfach so ungefragt und daraufhin dann Anfrage, bla bla bla, wurde geschlossen. Das wurde geschlossen? Ja. Das ist aber auch gut. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, okay? Ja, ich habe dann nochmal eine Mail geschrieben, dass hier ich jetzt gerne das Ganze komplett untersage, dass die mir irgendwelche Zusatzposten in Rechnung stellen, ja. ich die letzte Rechnung auch nur aus Kulenz vollständig bezahlt habe, weil ich habe mich nicht daran erinnern können, irgendwie einen Vertrag mit denen geschlossen zu haben, dass die das für mich verzollt. Ja, das... das haben sie ja freiwillig das gemacht. Das denken die also, immer automatisch, ist ja okay, ne? Wir verzollen, ja. Ja, es steht halt bestimmt irgendwo im ganz Kleingedruckten, vielleicht irgendwo in den Terms of Service drin. Hm, vielleicht. Vielleicht, wahrscheinlich auf Englisch, das heißt, die gelten für den deutschen Markt dann in dem Fall sowieso im Ernstfall nicht. Aber ich meine, hätte ich das gewusst, dass ich erstmal von denen noch dann eine Zahlungserinnerung kriege, die losgeschickt wurde, noch bevor sie mir die Rechnung überhaupt im Briefkasten geworfen haben. Also da hätte ich dir wirklich die Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer pur bezahlt und gesagt, hier für die restlichen Kosten verklagt mich doch. Die Machenschaften mit tollen Läden, ne? Jetzt ist so, da ärgerst du dich halt wirklich so ein bisschen. Ich habe den halt jetzt in der Antwort auch noch reingeschrieben, so: Jetzt mit dieser Erklärung sehe ich das Thema als erledigt an. Sollte es noch Verständnisprobleme geben, können Sie gerne einen Anruf von mir anfragen. Telefonkosten für Ihre Hotline werde ich Ihnen dann in Rechnung stellen. Ist auch richtig so. Ja, weil, wenn ich Geld ausgeben muss, dann, wenn die wollen, dass ich anrufe, dann dürfen sie das bezahlen. Ja. Aber es ist so: Das war auch eine richtig komische Mail von denen, die nur, einfach nur so eine sechsstellige, nee, siebenstellige Nummer fedex.com hat mir da geantwortet. Ja, ich hatte bis jetzt super, serious. ich hatte damit bis jetzt äh, keinen. Vielleicht ist es schwierig. Ich hatte mit denen jetzt bis ja, bis dato egal, um was es geht. Zwar Kontakt telefonisch, aber mit jemandem, der richtig Deutsch kommt und auch meine Anfragen verstanden hat. Also. Okay, das heißt, du hast die Hotline auch noch angerufen? Nein, nicht, ich wurde angerufen. Ich wurde. Ach so, du wurdest angerufen, das ist ja ein Luxus. Ja, ich wurde angerufen immer wieder. So bitte, Sie müssen das jetzt hier verzollen. Bitte, Sie müssen das jetzt hier verzollen. Sagen. Ja, ist ja kein Thema. Sollen Sie halt zum Zoll bringen und dann soll es Geben Zoll Sie das mir halt die Info dazu. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist. Wie Sie wissen nicht, was da drin ist. Ja, das würde mir als Sample geschickt. Ja, wo ist denn dann Ihre eori nummer und Ihr äh, gewerbliches? Ja, ich, das ist jetzt außerhalb gewerblich. Wie ist es außerhalb gewerblich? Ja, ich mache das so mit einem mehr oder weniger kostenlosen Kanal, wo ich Sachen zeige. Unentgeltlich. Wie unentgeltlich. Aha, und ja. da geht es ja. nämlich los. Da hast du keine Chance ab am Punkt. Weil die checken ja. das nicht und denken, du bist Steuer hinterziehen. Ja, in dem Fall würde ich denen halt eiskalt sagen: Liefer es beim Zoll ab, ich hol es da persönlich ab und verzoll es selber. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dem Zoll da ziemlich einfach drüber reden Ganz Besonders, weil die Geräte, die du ja als Sample kriegst, dann ja wahrscheinlich auch schon EU-zertifiziert sind. Teils, teils. Du kannst mit ihnen zum Teil ja. drüber reden. Aber ich glaube, da kommt drauf, an wen du auch kriegst. Genau. Um. Also als ich mal Röhren bestellt hatte, die ich vom Zoll abholen musste, dann hat der Typ sich auch einfach nur so richtig äh, niedlich dafür interessiert, was denn in da alles damit äh, eigentlich passieren soll und so weiter, weil äh, was kann man denn damit eigentlich machen und so. Mhm. Das ist ja uraltes Zeug und so weiter produziert, 1967. Äh, um, um dabei zu bleiben, einfach um es schnell noch gerade zu erzählen. Ja. Ich habe jetzt wochenlang für das Video, was übernächste Woche erscheint, habe ich wochenlang mit Felix hin und her gearbeitet, bis die Sache durchging. Das war nicht schön. Und es war nicht leicht, weil die halt äh, von ihrer Meinung auch nicht abweichen. Die sind dann von etwas überzeugt. Und dann ist das aber auch so, ne? Ja. Also das ist nicht so, dass du irgendwie eine Chance hast, um denen zu sagen, hey, pass auf, nein. Dir ja, das ist wirklich so, deswegen... Musst du halt dann in solchen Fällen gucken, dass du dann wirklich das klar machst, dass du dem Ganzen widersprichst und sie dir halt nicht einfach irgendwelche Services in Rechnung stellen dürfen. Dürfen sollten. Ja, an sich, wenn du es halt vorher klar gesagt hast, äh, wenn ihr mir Zusatz-Services in Rechnung stellt, auf eigene Kosten, hm. dann dürfen sie dir ja nichts mehr in Rechnung stellen. In Lagerkosten, Kosten, ne? Das ist halt... Annahme verweigert, dann in dem Fall. Das ist halt auch bedenklich. Da ne? können sie halt nichts machen. Was du meinen? Ja, natürlich ist es bedenklich, aber ich meine, es ist halt einfach, äh, wie willst du eigentlich noch Kunden vergraulen? Ich meine, mal abgesehen davon, dass der Versand so lange gedauert hat von dem ganzen Priority Express Zeugs da. Mhm. Also, das Ding, was ich per, äh, kennst du, June Express? Yun Express, ja, habe ich mal gehört. Ja, das ist ja so eine komische chinesische Billo-Versandfirma, die einfach nur der billigste Versand war, den es dort geben konnte. Ja. Ja. Aber das kommt witzigerweise schneller an. Unixpress ist gar nicht so schlecht. Ja, natürlich, aber ich sag, mach's ja auch nicht schlecht, nur weil es ein Billigversender da ist, aber so chinesischer äh, Billo-Anbieter, schlecht, geschwindigkeitstechnisch die Expresslinie der tollen, amerikanischen Firma. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, die ist ja auch nur outsourced, ne? Und die haben ihre, ja. ihre Richtlinie, wie was sein muss. Ja, wenn die jetzt nicht erfüllt werden, ist halt blöd, ne? Das ist halt schon, aber dann, dann so kundenfreundlich zu sein, da kann man sich ja nicht davon beeindrucken lassen, wenn dann solche Leute, die dann irgendwie plötzlich so ein Format machen im Internet, dass die dann ein bisschen darüber sauer sind, was die dort erleben. Ja. Und dann dementsprechend ihren Leuten abraten, so etwas zu nehmen. Die Leute, nimmt einfach irgendwie den billigsten Versand aus China, was auch immer. Ja, man sollte jetzt nicht... Es klingt jetzt blöd. Und dann hat ihr das gar nicht. Nicht fertig. Ja. Aber das ist ein Fehler von der Firma gewesen, die mir das Ding Zug sendet hat, meiner Meinung nach. Die haben ja, nicht gedacht, dass gut. sowas dabei passieren kann. Jetzt wissen sie es ist einfach so, ne? man traut denen nicht immer. Bitte traut ihnen eigentlich lieber meistens nicht, denn die haben keine Ahnung, was sie tun. Und die wissen auch nicht über das jeweilige Landesrecht und äh, die äh, FedEx, wenn dann sich selber so äh, L, wie wir setzen uns mit dem zwei auseinander, was ihre eigene Ding Nummer war, dann hast du aber auch das Ding, dass die natürlich mit solchen Sonderformen oder Mischformen nicht klarkommen. Die wissen ja nicht, was das ist. Quasi für Ist schon klar, da kann man sich höchstens mal eine EORI Nummer für sowas anschaffen lassen, wo du das dann importieren kannst, auf jeden Fall. Ja, aber allein, dass die von mir fordern, dass ich mir die EORI Nummer hole, ne? Ja, das ist schon. Eigentlich geht äh, eigentlich, ne, geht das ja nicht. Nicht böse gemacht. Also die haben wahrscheinlich einfach nur gedacht beim Sample, so von wegen muss ja unbedingt dann, ist ja nicht lizenziert und so weiter, muss ja dann speziell importiert werden, aber es ist generell. Man sollte sich einfach damit auseinandersetzen über die Rechtslage oder den Kunden zumindest auf eine Mail per Frage antworten und vielleicht mal, wenn man schon so tolle versendete Services hat, mal sicher gehen, dass die Rechnung auch zugestellt wird, bevor man sagt, die ist 19 Tage lang überfällig. Das wäre was, was Sie in Zukunft angehen könnten, wenn Sie Lust drauf haben. Das ist ja mal so, ich meine, ihr könnt mich auch gerne kostenlos dann anrufen. Ich gebe euch da auch dann gerne Support vielleicht dafür. <lacht> Vielleicht. Ja. Vielleicht stelle ich denen dann auch schließlich eine Rechnung für Support, weil von wegen äh, hier nochmal 13 Euro Bearbeitungsgebühr und Umsatzsteuer. Mm. <lacht> ja, es ist einfach genug darüber geärgert. Wir wollten ja noch ein weiteres Thema anquatschen im Podcast. Wollt mal? Machen. Genau. Äh, an sich. Wir haben ja mal im Stream vor einer Weile diese komischen Community-Sprecher da angekündigt. Ja, die existieren ja auch. Genau. Was machen die denn eigentlich so? Weil tatsächlich ein paar Nachfragen und auch speziell für einen Podcast wurde sich das gewünscht, dass wir darüber reden. Was die Community-Sprecher so machen, ja, die kümmern sich um den Support, den wir nicht leisten können. Was heißt das jetzt? Ja, wir machen Produktion, das heißt, wir haben auch mal was zu tun und vor allem sind Carsten und ich noch mehr eingebunden als die anderen Jungs, denn wir haben Familie. Das heißt, wir machen Arbeit und YouTube-Videos und so was, Aber auch gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir uns nicht um die ganzen Plattformen, Einzelfragen und äh, die Community so kümmern können, wie wir gerne theoretisch wollten. ist halt technisch einfach nicht möglich, ne? Und wo kommen sie als ja. Community-Sprecher ins Spiel? Ja, die Community-Sprecher sollten sich dann so gut es geht eben drum kümmern. Und das tun sie auch mittlerweile sehr gut um Anfragen, um Moderationen, sie äh, äh, leiten direkt Fragen und bedürfen sie der Community an uns weiter und vermitteln ein kleines bisschen, versuchen ein bisschen für uns einen Filter darzustellen, dass wir halt das in Häppchen haben, die wir auch bearbeiten können oder angehen können. Genau, an die könnt ihr euch einfach wenden, zum Beispiel auch wenn ihr irgendwas von uns direkt teilweise wollt, weil es nämlich einfach ein bisschen einfacher ist, wenn dann ein paar Leute gibt, die das Ganze zusammensammeln und die dann auch der Community mal schneller antworten können vielleicht als wir. ist jetzt nicht so, dass die euch jetzt für jedes Ding Support leisten können, aber die können euch vielleicht dann schon mal eher sagen, ja klar, habe ich jetzt mal weitergeleitet und so und hm. kümmern wir uns später drüber oder ist schon in Bearbeitung, weil... Ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht wieder einen Podcast machen, wo wir darüber ragen, dass wir Einzelsupport geben sollen und so. Das haben wir schon zweimal gemacht, glaube Das ich. haben wir schon sehr oft gemacht. Ach, zweimal im Podcast. Okay. Um, ja, ich weiß doch, was im Podcast vorkommt. Ja, ich erinnere mich nicht drüber. Aber ja, wir haben jeden Tag Custom-Support-Anfragen. Jeden Tag. Jeden ja, Tag. die... Wie auch immer, wir beschweren uns jetzt einfach nicht, dass die Inbox überläuft. Ich meine, wer den Podcast hört, der wird davon bestimmt sowieso nicht mehr betroffen sein. Wenn doch, schäm dich. Hm. Wie gesagt, die Community-Sprecher, ihr könnt auch einfach an die community sprecher geekfreaksde schreiben, wenn ihr da dann ja. ein Anliegen habt in diesem Sinne. Jederzeit, Die freuen sich über jede Nachricht. Hab ich gehört. Ich habe gehört, Moritz hat denen schon so ein paar private Support-Anfragen weitergeleitet, wo sie dann nicht mehr so erfreut drüber waren. Solange es keine Beleidigungen sind. ne? Ja, aber so nach der zwölften weitergeleiteten Mail mhm. an einem Tag in zwei Stunden oder so. Ja, wir, wir, wir wissen das ja, ne? wir kennen das. Ach, natürlich. Na, weil äh, das, ist ja, das ist ja nicht unser erstes Rodeo, will ich es mal nennen. Aber ich glaube, das Erste, was so groß wird. Wie meinst du? Na, das Erste Rodeo, was denn so groß sich reiten lassen muss, dass man da plötzlich eine so hohe Reichweite generiert. Ja, das ist auch möglich. Ne? Ich meine, der Stream letzte Woche, der hat ja zum ersten Mal peakweise fast äh, die... 500 Zuschauer geknackt, also... Wir mit unserem Podcast werden das natürlich nicht erreichen. Das ist ja hier übrigens nur Bonus-Content, den wir so zum Spaß liefern. Werden wir zum Beispiel arbeiten. ich zum Beispiel, bearbeite gerade Bilder im Hintergrund. Heißt, ich bin gerade dabei und äh, bearbeite Thumbnails und so weiter für äh, nächste Woche. Da muss ja wieder ein Video online gehen. Heißt, die Leute wollen ja auch ja. da wieder Content haben, also bin ich dabei und muss natürlich auch Podcasts und so Zeug fertig machen. Das mache ich dann quasi so gerade eben. Ja, ich meine, dass die Leute wissen, dass wir nebenbei ein bisschen irgendwas machen. also Damit müssen sie auch klarkommen. Das ja, aber das wissen die ja schon aus dem letzten Podcast. Da hatten wir ja schon drüber geredet. Und der ist ja jetzt auch schon gemastert und fast verfügbar. Fast verfügbar. Ja, fast verfügbar. Der kommt jetzt eigentlich dann. Äh also ich meine, heute kommt hier ja eine Folge raus, dann kommt nächste auch eine Folge raus. Das heißt, der hier müsste jetzt eigentlich dann in zwei Wochen fertig sein. Oder wir schieben das, die, was wir zwischendrin hatten, mal irgendwo mit rein, weil ist ja auch mal eine Zeit lang nichts gekommen und so weiter, wegen Ausfällen und so weiter. Dann haben wir ein bisschen Sondercontent. Das können wir auch machen, ne? Wer weiß. Ich meine, irgendwann werden die Leute es schon merken, wann sie die kriegen, die Podcast-Episoden. Uh, sagst du was nicht? <lacht> Wieso? Irgendwann werden die Leute es merken, ja, ja. Wenn hier jetzt gerade zufälligerweise ich, Mann, wie kann denn das sonst sein? Podcast versehentlich hören und äh, nicht merken, dass man ihn hört? Spotify Schleife und eingeschlafen? Das ist immer gut. Das kennen wir irgendwo jetzt. Ich habe schon mal gehört. Ja, hey, aber gibt eine Schleife, die wenn du da schön eingeschlafen bist, Das gibt trotzdem Viewtime. Ich meine, wir kriegen zwar keine Revenue von Spotify da soweit ich weiß. Nee. Weil Spotify kriegt im Endeffekt auch nur ein RSS-Feed und die nehmen sich den Podcaster nochmal, komprimieren ihn noch 15 Mal runter oder so. In eigentlich Bambusqualität, aber. In Holzklasse-Qualität. Ja, Holz ja, ich meine, äh, gemastert wird das Ding ja auf äh, speziellen Wunsch auch noch in Studioqualität, äh, weil wir ja tatsächlich darauf angesprochen wurden, ob wir den nicht auch in Free Lossless Audio Codec zur Verfügung Echt? stellen. Echt? Wir, wir wurden angesprochen, ob wir den in guter Qualität liefern. Ja, na, tatsächlich äh, kam das ja kurz nach dem Pilot. Äh, dann kam ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, war es eine Mail oder eine andere anderweitige Anfrage, ob wir den nicht auch in mhm. äh, audiophiler Qualität mastern könnten. Ja, natürlich geht es. Die Frage ist, ob die Leute es wollen. Aber dafür habe ich dem Lukas natürlich auch noch ein paar Plugins gegeben, dass er das Ganze noch ein bisschen hübscher machen kann. Oder ihm vorgeschlagen, welche er da nutzen könnte. Ja, das auf jeden Fall. Also das, was hier jetzt gerade äh, ihr hört, das wurde jetzt gerade auch mal, äh, ich kann es ja anti sagen, mal als Experiment jetzt einfach komplett hier analog einfach über ah, mein kleines Mischpult hier einfach nur abgemischt. Äh, gibt nur Probleme, wenn mehr als eine andere Person im Audio hier ist, die reinkommt, weil äh, ich habe nur eine Soundkarte, die hier rausgeben kann in der Qualität. Mm, ja, ja, das Problem kenne ich. Ja, äh, und ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich Leute auf verschiedene Soundkarten legen kann. Echt nicht? Nein, oder wüsstest du jetzt was für Mumble zum Beispiel? Für, für Mumble, Mumble persönlich verschiedene... nicht, aber du kannst die Kanäle trennen. Links, rechts, da Podcast eh immer nur Mono ist. Und viele ja, Soundkarten ja erlauben, gut. dass du linken Ausgang woanders nur ist wie rechten. Ja, gut, klar, dann Müsste ich natürlich nur gucken, dass ich dann einen zweiten Deck in der Qualität hier noch irgendwo dran habe, der das Ganze dann natürlich auf dem rechten Audio macht. Und äh, dann wird es halt, ja gut, mit mehr als drei Leuten haben wir einen Podcast sowieso noch nie aufgenommen. Ja, genau. Deswegen. Aber jedenfalls äh, geht das Ganze ja dann ein bisschen flotter mit dem Podcast produzieren, wenn man ihn direkt in Echtzeit hier sieht, wie er gerade quasi gemastert wird. Ja. Natürlich geht es ein kleines bisschen schneller. Wir optimieren ja nach und nach auch unsere Workflows. Also das ist ja auch... Ja. Ich würde sagen, jetzt Voraussetzung, aber wir haben diesen Anspruch auch, dass wir ein bisschen besser werden. Ist natürlich nicht das Endfall, was ihr jetzt dann in dem Fall gerade kriegt, was direkt so fertig ist. Kommt natürlich noch ein bisschen was rüber, was zumindest so ein bisschen das Klicken von Alex zum Beispiel rausfiltert. Ja, da muss ein anti filter drauf, weil das ist scheußlich, was ich hier mache. Das tut mir leid für alle Leute, die sich das anhören, wirklich, echt, seriously. Aber geht gerade nicht anders. Man gotta eat, man gotta work. Kein Problem. Ich meine, äh, Rauschen wird sowieso jetzt schon teils Realtime entfernt gerade, also das klingt schon ziemlich gut. Das ist gut, wenn das schon Realtime entfernt wird. Sehr gut. Das macht mich glücklich. Also wenn du jetzt natürlich einen Föhn einschalten würdest, dann wird das natürlich nicht sofort entfernt sein. Ja ja. Du dir vielleicht irgendwie sowas wie RTX Voice oder sowas Das kann ich gar nicht machen. Wieso denn Weil nicht? ich keine Grafikkarte habe, die das gut bearbeiten kann. Die 1080 Ti macht das nicht so. Das, äh, aber du kannst ja bei äh, Pascal schon äh, RTX Voice theoretisch aktivieren. Wenn ich die alte Version von RTX Voice noch übernehmen würde. Aber die Artefakte sind es mir dann nicht wert. Also es ja. sind dann zu viele Artefakte im Sound und das ist für Audiophile ja auch nichts mehr. Ach, auf jeden Fall nicht. Ich meine, die werden uns sowieso schon steinigen, wenn die erfahren haben, dass wir hier mit äh, Plugins und so weiter und so die Neuser arbeiten. Musst du doch. Musst du doch. Natürlich Jedes High-Quality so Audio ist bearbeitet. Ja, und Aber es ist ja dann nicht mehr das Audio viele 1 zu 1 erlebt. Ob die das wirklich wollen mit unseren Kackmikrofonen? Das ist also mittlerweile ist mein Setup eigentlich gar nicht mal mehr so beschissen, wie es mal war. Also meins ist immer noch ziemlich reutig, vor allem, weil ich sehr viele äh, nervige Geräusche im Hintergrund habe und kein äh, äh, Studio in der Hinsicht. Ich habe ja nur meinen Raum. Klar, ich meine, ausbauen mit äh, vielleicht mal ein bisschen besserer Akustikdämmung und so weiter. Und, äh, ja, das wird hier nicht geben. Hintergrundgeräusch generell, äh, sag niemals nie. Hier in dieser Wohnung wird es das niemals geben. Da der Wife-Approval-Faktor nicht. Der Wife-Approval-Faktor ist null. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird nie existieren. Ich sehe schon kommen, wenn die Ehefrau etikettiert wird. Was meinst du? Ja, du hast doch auch jetzt ein Etikettiergerät hm. und mit dem etikettierst du doch hoffentlich alles, so wie es vorschriftlich ist. Klar, da wird alles klar, klar. Mein... Äh, Hund muss etikettiert werden, Bildschirme müssen etikettiert werden, das Etikettiergerät ist zu etikettieren. Ja, klar, man muss man weil äh, ihr wisst ja da draußen, alles muss etikettiert werden. Nee, so ist das natürlich nicht. Ja. Aber weißt du, wie ich mein Audio wahrscheinlich schon verbessern könnte, wäre, weil ich einfach alles, was hier am Rumrauschen ist und so weiter, und vielleicht auch manchmal das Fenster schließen oder so, das könnte vielleicht auch mal. Sowas hilft sehr. Ja, es ist nur einfach, dann gehe ich halt ein und wenn ich dann vor lauter Eingehen durch Hitze irgendwann anfange zu hecheln, wie so ein Hund ist doch auch nicht mehr. Nicht unbedingt. also Das ist ja auch nicht audio Das, das ist jetzt nicht das Optimalste, was du machen kannst, habe ich gedacht. Ja, aber ich könnte hier zum Beispiel den PC, der hinter mir gerade hier steht und vor sich hinrödelt, der die ganze Zeit so mhm. macht. Könnte ich ja vielleicht mal einfach mit einem anderen Lüfter irgendwie äh, ausstatten, dass der Fixed PWM läuft. Du meinst, das ist eine ja nicht ganz so krass. ist? Ja, das sei einfach generell äh, entweder Fixed Voltage oder halt mal das PWM einfach fixen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das können das machen. Aktuell ist es gerade noch auf Auto und ich meine, ja, das Auto hört man halt sobald der loslegt. Ja, das ist so. Das hörst du aber immer. Das hörst du immer, auf jeden Fall. Aber wenn ich es dann noch ordentlich im Serverschrank eingebaut habe, dann müsste man es sehr viel weniger hören, weil es dann in einem geschlossenen Schränkchen ist. Und ich meine, den Lüfter in meiner USV, den müsste ich mal austauschen. Der ist ein bisschen rappelig. Ich glaube ja, die, die, die, die, die, die, die, sowas ist schlimm. Ich hasse rappelige Lüfter. Ich hasse sie wirklich. Ja, tatsächlich... Äh, bin ich mittlerweile ziemlich gut einfach so im generellen Ausblenden von Hintergrundgeräuschen. Mhm. Weil mich die Umweltpumpe von unserer Heizung an sowas gewöhnt hat, einfach. Okay. Ich schlafe ja fast direkt neben dieser Heizung. Ja. Und diese Umweltpumpe, die macht die ganze Zeit. So macht so, so ein konstantes Brummen. Gibt sie dir Panne Geräusche die Pumpe? Genau. Hm. Und ist dann so, dann wachst du eher auf, weil das Ding sich gerade mal abschaltet und du dann denkst, uh, uh, okay, irgendwas stimmt gerade nicht, ach, hat sich verändert. <lacht> hab gehört, das ist cool. Aber, aber reden wir nicht äh, über Schlafrhythmen von Nerds? Wer redet über Schlafrhythmen? Wie? Keine Ahnung, ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken. Ja, ich bin vorhin auch schon zweimal fast am Rechner eingeschlafen. Ist schlimm, aber da kannst du wenig machen. Das Witzige ist ja, in dem Fall merke ich sogar von Kaffee gar keinen Unterschied. Ich meine, ich kann um 23 Uhr einen Kaffee trinken und kann um eins trotzdem pennen gehen, locker. Echt jetzt? Ja. Das ist aber eine Zugshund, ne? Wenn man an dem das Punkt ist. So viel Kaffee trinke ich nicht mal? Ne? Ja, ich habe aber gehört, wenn man an dem Punkt ist, ist es eine Zugshund. An dem Punkt war ich schon immer. Echt jetzt? Ja. Ich weiß nicht, was mein Stoffwechsel mit Koffein macht, aber... Du weißt ja, normalerweise wird Ko Koffein an sich aber ja multipliziert, ne? <lacht> normalerweise. Und normalerweise macht es Leute super wach, aber... Äh Na, das, das ist noch nicht mal gesagt, dass es super wach macht. Aber es wird ja verstoffwechselt ja, in mehrere meine, die dich dann triezen. Das ist doch sowieso komisch so. Ich meine, was die Menschen so aus Stoffen machen, die für sie eigentlich nicht geeignet sein sollten. Ich meine... Oh, guck mal, eine Chili, die hat einen Stoff entwickelt, der wieder Fressfeinde abwehren soll. Ja, ach komm, lass mal essen. Der Mensch baut sie dann an und püriert sie, nur damit er sich dann Tabasco draus machen kann. Mhm. lass mal futtern. Die Kaffeepflanze hat so ein Koffeinzeugs entwickelt, schön äh, als Insektengift. Hm, oh, lass mal pürieren in Kaffee tun und äh, trinken. Ja, ja, das kickt ja. <lacht> ja. Ja. Wir Menschen halt, das ist schon witzig. Wenn man es so betrachtet, ne? Ja, aber deswegen, ich konnte es auch noch nie nachvollziehen, weil andere Leute immer sagen so, wie jetzt, du hast noch ein Glas Cola abends getrunken und da kannst du doch gar nicht nachpennen gehen. Naja, so krass würde ich das gar nicht sehen. Ich trinke eigentlich die, die meiste Zeit Getränkemäßig, also, Bei, bei äh, Koffein, also bei Kaffee im Speziellen, warum ich den Kaffee viel zu stark mache? Da sehe ich das Ganze immer ein bisschen anders. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, Kaffee du in dein Wasser tust. Oder Wasser in dein Kaffee, ich weiß nicht, in welchem Verhältnis das schon gesagt das werden muss. Das Verhältnis musste. ist viel. Ja, aber, aber ist das Verhältnis schon eher 50% Kaffee oder 50% Wasser? Naja, es landen ähm, boah, auf einer halben Kanne, was gehen wir mal an eine halbe Liter? Das, äh, weiß ich nicht wie groß deine Kanne ist ich meine ich habe welche gesehen die passt ein paar Espresso ja das sagen wir mal halber Liter gesehen die die passten Liter 50 rein ja ja da landen schon neun Löffel Kaffee drauf gestrichen gehäuft Teelöffel oder diese Kaffee Diese Kaffeeschäpper aber halt voll mit so ein hütchen drauf gehäuft auch noch alle du ja das ist so wenn ich es ist dann Western Kaffee ja kein Wunder, dass du davon dann wach in der Dosis. Ja und das mache ich mir halt zweimal am Tag. <lacht> Hast du Glück, trinkst du eigentlich deinen Kaffee überhaupt mit Zucker? Nicht ja. Das? Ich weiß nicht. Ach ja. Ach stimmt, du warst mit Zucker da. Ich ja, Ich Zucker. konnte mich nur gerade dran erinnern, was wir da auf der IFA hatten. Mhm. Von wegen, wo ich mir am besten noch eigentlich eine Kaffeesahne mitgenommen hätte. Ohne Zucker kannst du das nicht trinken. <lacht> Also und ich finde ja eigentlich eher, mit Zucker kannst du ihn nicht trinken und ohne Milch kannst du ihn nicht trinken. Aber das ist, glaube ich, halt Geschmackssache. Naja, oder. ich kann ihn komplett ohne Milch trinken. Ne? Das, ist, das ja, kann ich auch, schmeckt halt allerdings jetzt nicht so super. Ja, ohne Milch. Es nimmt dem Ganzen so also ein bisschen Milch drin, nimmt halt dem Ganzen so ein bisschen die Bitterkeit, die man nicht Richtig, mal Richtig, mir einfach oft auch halt viel zu bitter. Ja, es liegt daran, wenn du den Kaffee so heiß machst und so stark, dann verbrennt nämlich das Ganze einfach. Ja, aber es liegt aber auch daran an der Sorte. Muss man sagen, es liegt auch, ob mit Robusta oder Rabikat, macht schon Unterschied. Ja, es liegt auch daran, wie der geröstet wurde. Ob der schon geröstet, ob der einfach nur äh, auf billig geröstet, ob das der holländische Kaffee ist, der äh, nur für die Touristen produziert wurde, weil die billig Kaffee kaufen wollen. Ja, oder ob du einen richtigen hast. Frisch aus Resten, einmal mit einem Teerbrenner drüber und. Äh, Bisschen Thea ist vielleicht auch noch drin aus den Überresten von vorher. Der ist lecker. Ja, habe ich gehört zumindest. Von ja, ich bin ein bisschen müde. Nicht wundern, <lacht> ihr habt Ihr werdet überleben. Ach, auf jeden Fall. Ähm, ich mein irgendwas wollt ihr noch. Das ist so mein Standardsatz. Dein Standardsatz, okay. Ähm, also. Hm? Wir können natürlich auch gleich die Folge irgendwann beenden. Vielleicht ein bisschen hängen wir noch dran. Ja, alles gut, alles gut. Also im Moment bin ich auf der Suche nach einem guten Thumbnail für Smart Home. Und es ist gar nicht so leicht. Weil es soll ja kein Klick Baby Bait Bait sein. Ja. Er soll ja auch irgendwo ne, die Leute interessieren. Das stimmt, das ist aber häufig so, dass du irgendwo den Sweet Spot zwischen, sagen wir, interaktionsauslösendes Bild und Clickbait ja. kriegen und musst. Und vor allem das ist nicht leicht, finde ich. Ähm, ja, das ist natürlich nicht leicht. Äh bei unseren Livestreams ist es mittlerweile ziemlich einfach, da fahren wir ja einfach die Schiene, die wo die reuploaded wurden, die sind einfach Remarkable durchnummeriert und die erkennst du einfach, wenn du sie siehst und wenn du Livestreams gucken willst, dann findest du sie so ganz einfach über das ab Der stimmt, das werden wir irgendwann aber auch wieder ändern müssen. Wieso meinst du, findest du es nicht schön mit dem Durchnummerieren? Das bringt so? keine Klicks. Das, heißt es, ah, das heißt, heißt, es wird kommen irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber es wird auf jeden Fall kommen, dass diese Dinge natürlich... Ähm, geändert werden. Ich will es jetzt mal auf die harmlose sagen. Ne? Du meinst jetzt mit Livestreams, die gerade live live sind oder mit Livestreams, die als Reupload dort liegen? Beides. Leben, die sowieso nur Leute angucken wollen, die live Livestreams verpasst haben oder Ja, so. im Moment wollen das nur Leute gucken, die live live verpasst haben. Sag mal, wo können sich diese Leute eigentlich diese Live-Live-Dinger und äh, unsere Podcasts und was auch immer wir denn noch für solche Formate hochladen angucken? Ich glaube auf TheGeekFreaks.de. Ich glaube, das ist die Seite, wo die Leute echt anleihen sollten, weil sie da den guten Stuff kriegen. Genau, da finden Sie nämlich von Alex M. höchstpersönlich oben den Link auf TheGeekFreaks.tv, den YouTube-Kanal, auf dem das Ganze anguckbar ist. Ja, ich habe gehört, das ist ganz gut. Genau, da gibt es so ganz, ganz viel interessanten Content und äh, ihr könnt auch ganz, ganz viel mal interessant abonnieren, damit, äh, ja, da vielleicht auch mal was kommt oder so. Ja, also ich, ich würde sagen, an Ihrer Stelle schaue ich das mal an, das ist cool. Und wo können uns die Leute dann eigentlich Feedback zum Podcast und so weiter hinterher lassen? Auch auf die Freaks. Oh, das ist ja gleich eine Seite, die sollte man sich direkt als Browser-Startseite festlegen, damit man immer schön draufkommen kann und die neuesten Neuigkeiten da angucken kann, Ich habe gehört, das ist echt the place to be. Und dass da einige Sachen, äh gut, die Seite hat noch ein paar Bugs, ne, aber wir sind auch nur wie wir. <lacht> aber ja, da solltet ihr öfters mal vorbeischauen, weil da findet ihr nicht nur Podcasts, Livestreams, Umfragen. Da findet ihr eigentlich extrem viele Sachen, die euch interessieren könnten. Habe ich gehört so die Ja, ich habe gehört, äh, die Bugs, die noch da sind, die fixt Moritz morgen so irgendwo gegen 11 Uhr Ach, so. echt? Schon so früh? Genau. Also vorausgesetzt, du füllst halt genug Gaming-Booster in die Kaffeemaschine. Mm. Das klingt doch gut. Sollten wir es dem Moritz mal sagen, dann kann er es auch morgen von 11 machen. Du, ich glaube, wenn du wüsstest, wie viel der heute geprahlt hat, dass er geschlafen hat, dann würdest du ihm schon wieder eine Predigt über Schlafmangel Eine halten. Stunde? Anderthalb. Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, irgendwann wird uns der Kerl ausfallen wegen Schlafmangel. Genau, Moritz. Also, wenn dich das jetzt geärgert hat, dass wir das über dich gelästert haben, du hättest ja gerne wieder mal im Record dabei sein können. Mumble IP hast du ja. Ja, belastet. Und ansonsten schreibst du einfach eine Mail an podcast podcast.atthegeekfreaks.de und lässt dort Feedback zum Podcaster. Das kann er auch machen, ja. War das nicht eine super Integration? Hm, mm, sexy. Ui, der Lukas. Haben wir jetzt ja schon fast ausmodert. Ja, der Lukas, der zieht es da einfach aus dem gut So, wenn es so langsam geht, Ende geht das Spiel hier. Muss man ja auch schließlich machen. Ich meine, wenn wir Alex richtig kennen, dann muss man ihn auch schon manchmal zur Abmord bewegen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir wünschen euch einfach einen guten Morgen, guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier gerade hört. Und ob ihr es gerade hört. Genau, schaut dann auf TheGeekFreaks.de vorbei, die Seite mit den ganz tollen Hub-Möglichkeiten, wo man ganz viele Sachen findet. Ich hab, habe gehört, die Seite ist super. Also, ich genau. mach das mal. Damit, wir hören uns im nächsten Podcast. Macht's gut. Bis, bis zum nächsten Mal und ciao.